Hey, liebe Leute! Willkommen zu Let's überleben Part 4. Ich habe mich nicht wie ein Roboter angehört. Nein. Ähm... Ja. Wir spielen immer noch auf der 1.2.4 und ich hoffe immer noch, dass dieser Scheiß... Nein, ich darf keine Filippi... Es fängt ja schon gut an. Gut gemacht. Okay, das ist... Ich hoffe immer noch, dass dieser Baum endlich die schwächt. Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Ja, bald habe ich mein endlich mein heißgeliebtes Headset. Ich sage euch noch nicht, welches. Aber es scheint gut zu sein. Ich habe 39 Glas. Was mache ich mit dem Glas? Ah, jetzt, jetzt weiß ich, was ich mit dem... Nein, das darf ich nicht. Das brauche ich später. Das brauche ich alles später. Wir könnten Erze gebrauchen haben uns mal vielleicht tiefe, tiefer... Sorry. Ich hoffe, das hat jetzt das Mikro umfasst, weil ich musste husten. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht so allzu gehört. Ja, wenn ich dann mein Headset habe, kann ich es auch bei sowas. Sturm. Newton. Newton. Ähm, ja. Hallo. Also, ähm, ja, und wir, ich zock auf eine... Oh Mann, wieso ist immer noch offen? Ähm, ich zocke auf einem kleinen Mischtexture Pack von meinem treuesten Fan ähm, dem Crash 4253 oder 4253 ist ja auch scheißegal. Heißt ebenso, <lacht> so jetzt an dich. Also, du bist, bist nicht scheißegal, aber ja, egal. Na, verdammt. Auf jeden Fall, zum Beispiel hat er auch geändert, dass. Ich weiß es gerade jetzt nicht ob das jetzt gleiche holzarten sind auf jeden fall er hat alle holzarten in die gleiche Farbe geändert ja das ist wohl alles ich sollte vielleicht ein bisschen holz mitnehmen falls ich mir eine Workbench craften will zum beispiel jetzt hier sind ja glaube ich zwei verschiedene holz hm, perfektes beispiel hier haben wir das und das lässt sich zwar nicht decken, aber es ist genau, sieht genau gleich aus. Das ist halt ein bisschen scheiße, dass man sie jetzt dann ja auch nicht aufs Decken kann. Schwein, aber eigentlich haben wir erstmal genügend Fleisch. Ah nein, das ist sogar eine Kuh. Komm schon. Ich habe noch nicht genügend Leder für meine Hose. Ich brauche mehr, ich brauche mehr Tierkadaver für meine Hose. Weil untenrum brauche ich etwas mehr Platz für mein großes. Nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> hey, ähm, was ich auch noch sagen wollte: Wenn ihr mich in Minecraft irgendwie öfters antreffen wollt, also mein Let's außer Let's Plays außerhalb von denen, dann kommt auf den Server Little Craft. Gibt's einfach mal in Google ein und ihr findet wahrscheinlich dann noch die Website. Es ist ein echt geiler Server, so ein bisschen Wirtschaft und so. Also muss ich echt sagen, und hier, oh, hier gibt's viele Kühe. Ja, es ist ein hammergeiler Server. Da bin ich jetzt drauf. Ich habe jetzt sogar extra 3 Euro gespendet, um VIP zu werden. Drei ganze Euro. Ja, das ist das ist ganz schön großen. los. Nein, was wollte ich jetzt sagen? Oh Mann! Wenn ich jetzt mal Chance für einen Reim habe oder sowas, Uh, Gravel könnten wir gebrauchen vielleicht irgendwann. Wenn ich mal Chance für einen Reim habe, Reim, dann verkacke ich's wieder. Ja, auf jeden Fall, ich habe noch nicht mal mich fertig bedankt für das, äh, von Angresch. Ja, auf jeden Fall ist mein treuester Fan, mit dem skype ich auch, oder habe schon einmal geskypt, zock viel auf dem Server, auf Lolcraft. Ja, er ist echt cool. Auf seinem Server könnt, äh, auf seinem Server, auf seinem Kanal könnt ihr auch nochmal meine Videos entdecken, weil er sie da sozusagen verlinkt. Sozusagen, finde ich echt nett von ihm. äh Ja. Also nicht, dass ihr denkt, oh du kennst ihn bestimmt persönlich. Du bist jetzt nur so, als wärst du ein Treuster-Fan. Du hast ja sowieso keine Fans. Nein, das stimmt nicht. Ich kenne ihn wirklich nicht persönlich. Ich habe ihn auf einem Server kennengelernt. Dann kam es irgendwie ins Gespräch, dass ich Let's Plays mache und ja, dann hat alles seinen Lauf genommen. Und jetzt ist er mein treuster Fan. Ich glaube zumindest, dass er meine Videos mag. Er tut zumindest so. Ich hoffe, das hat jetzt nicht gehört. Nein, meine Schaufel. Ist alles seine Schuld. Ich weiß, dass du zuguckst, Crash. Hallo. Und nicht wegschalten. Sonst. Sonst dresche ich dir auf dem Server mal schön eine, wenn wir irgendwo auf dem PvP-Server uns treffen. Ja, ja, Ich kann auch ungemütlich werden. So, so viel dazu von Hauen und... Oh, das Kies. Kies. Wow, das ist schon ganz Stack. Äh, das wollte ich ganz sicher nicht craften. So, das wollte ich craften. Craften. Wenn ich brauche... Stein, aber jetzt erstmal hier Gravel weg. Hey, ohne die Race Minimap wäre ich manchmal so verloren. Also echt Gravel. So, jetzt bauen wir uns hier noch ein bisschen Stein ab. Hier, bis die Holzspitzhacke nachgibt. Was wahrscheinlich ziemlich schnell sein wird. Wir brauchen halt ein bisschen für ein paar Steinwerkzeuge, bis wir unser erstes Eisen haben. Wir hatten ja noch keinen Eisen. So viel ich weiß. Mann war das jetzt viel Gravel. Travel. Hey und man kann ja den. die, die, die, die Namen für alle Alle Gegenstände äh, ändern. Und da mache ich gleich mal dazu einen Contest sozusagen. Schickt mir einfach eure Textfile, also da wo das alles drin ist, äh zu und de, die best also die besten wo die besten Namen und so drin sind, also das Witzigste auch, also es geht ums Witzigste und so ähm, das werde ich benutzen. Ja, ja. Das heißt, und kriegt einen großen Dank. In meinen Videos wirst du erwähnt. Du herbeigekommener, äh, äh, äh, Namenchanger. Ach, scheiß drauf. <lacht> Wie gesagt, ich bin noch ziemlich am Anfang. Ich kann sowas noch völlig. Ich könnte hier meine Höhle finden. Aber es ist eine geile Insel, also muss man echt sagen. Die isch ist eine geile Insel. Ach Mann, ich wollte doch die Roh-Rodatei-Saven. Also die rohwelt dass ich später irgendwann mal werde ich aufhören, weil ich werde es nicht unendlich lang machen. Schon ein Bett? Nee, gell? Doch, ich weiß. Oh mein Gott, mein Kurzgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis, Mann. Und meine Sprachkenntnisse. Die sind mal wieder ganz toll. Okay, ich habe vergessen, den Timer einzuschalten. Aber es müssten fast 20 Minuten sein. Ich warte, ich habe ungefähr. Ah, 10 Minuten, glaube ich, haben wir noch. Scheiß drauf, dann schneide ich es halt noch irgendwie so ganz bescheuert dahin. Und dann geht es schon. Zucker ja, wir werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig zum Abendessen bei Mutti heimkommen. Dann müssen mal gleich nachher mal zu Heim anrufe und sagen, ja Mami, ich kann leider nicht zum Abendessen kommen. Wir suchen nämlich immer noch Eisen, weil ich brauche Eisen. Boah, wieso hängt das jetzt so? Was ist los? Jetzt geht's wieder. Ja, ich habe immer noch den Atmosphäre drin, mod drin, der ist so geil. Hm. Hm. Hm. Mach mir mal auf Normal. Das könnte vielleicht sich ein bisschen stabilisieren. Ah, jetzt läuft's ja, jetzt läuft's. Äh, ja. Ach, ich bin, ich habe gestern die ganze Nacht, wo ich wachend hab Holly LPs, Amnesia, Custom Stories ge ge geguckt. Die sind einfach so geil. Wieso rede ich jetzt eigentlich von anderen Let's Playern, wenn ich gerade Let's Play? das also ist ja mal voll Anti-Werbung? sich was? Hm, Olli LP, die also es kennt schon wahrscheinlich einige Olli LP, aber die wo ich nicht kenne, hm, muss ich mal gucken. Gleich mal, gleich mal den Chaos wegschalten. Nein, bitte, bitte schaltet nicht weg. Du bist noch da? ach gut. Ja, wir haben ein Dorf gefunden. Da können wir übernachten. Und wir werden es auch plündern. Wir werden es Weizen klauen. Hat niemand gesehen, also niemand gehört, was ich gesagt habe, oder? Nur ihr. Wer hier verpetzt mich? Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich komme zu euch. ein. Halt. Wow, wie viele Felder? Sie ist gerade auf der Map. Ja, sind noch nicht alle fertig. Das ist mir aber gerade ziemlich scheißegal Es gibt doch Samen. Okay, die sind so. Ach so hast du nicht fertig. Ich glaube, ich bleibe ein bisschen hier in der Nähe und mach's mir hier gemütlich. Ich töte einfach irgendeinen, dann, dann jagt mich so ein Eisengolem, dann sterben wir, dann komme ich wieder, töte den Eisengolem irgendwann mal und dann wird spaßig. Nein, mit einem Eisengolem werde ich mich ganz sicher nicht anlegen. Ich werde dieses Dorf ausnehmen. Vielleicht, find, vielleicht finden wir sogar Diamanten. Ich habe schon mal Diamanten beim Schmied gefunden. Oder Eisen, Eisenrüstung zum Teil sogar. sogar eine e ist schon mal eine Diamantschaufel. Das ist voll witzig. Da kann man alles finden. Wo ist der Schmied? Schmied. Eisenkohle. Da. Ist was in den Öfen drin? Nein. Nein. Lava. Oh mein Gott. Da ist eine Kiste. Ja. Zwei Diamanten. Uh. Ich hab nichts gemacht. Ich war. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Keine Sorge. Ich war's nicht. Das, das, das war der da. Der da war's. Der ja, du, du, du los, bert hinein. Ja, der der wird jetzt geköpft und gehängt. Oh nein, oh nein, bitte hört ihr jetzt nicht diese Geräusche, weil das gerade jemand aus gegangen. Nicht ich. Also ich let's play ja nicht. Ich let's play ja nicht, während ich gerade auf dem Klo hock. Uh, nein, Spaß. Äh, nein, das war jetzt ein bisschen zu widerlich, glaube ich. Äh, also, wenn ihr jetzt wegschaltet, verstehe ich's. Nein, nein, das war ein Spaß. Oh mein Gott, meine meine meine Zuschauerzahl sinkt. Meine Zuschauerzahl sinkt. mein Zuschauerzahl von 10 Aufrufen pro Video. Ja. Nicht viel, aber ist mir scheißegal. Ich let's play aus Spaß. Es haben mich zwar schon, glaube ich, drei Leute deabonniert und ich habe auch schon die Meldung bekommen. Ja, deine Videos sind nicht so toll, hör lieber auf, aber ich höre nicht auf. Es macht mir Spaß. Selbst meine Klasse kennt mich meistens schon. Ich weiß aber gar nicht. Das hat sich, ich hab's einem erzählt. Und das hat sich wie ein Laufweier verbreitet. Ähm, auf jeden Fall. Äh, da kriege ich auch immer, boah, du bist voll peinlich. Hör auf mit deinen Videos zu machen. Du bist doch voll peinlich, ey. Aber es kümmert mich eigentlich gar nicht wirklich, was die sagen. Das ist mir ziemlich scheißegal. Ja und falls ihr gerade zu Klasse Ihr werdet zwar dann wahrscheinlich wieder über mich ablässern, das ist mir scheißegal, ich werde weiter aufnehmen. Ja, zum Teil gucken sie noch zu, aber sie finden mich zurzeit, glaube ich, zum Ze jetzt so peinlich damit, dass sie gar nicht mehr angucken. ist gut so. Aber ich riskiere es jetzt nicht die Klasse zu beleidigen. Wozu auch? Ich mag meine Klasse eigentlich. <lacht> äh, ja. Oh, so. Mann, wie viel Weizen haben die... Oh, schön. Ich glaube, hier werden wir auch das Dorf ein bisschen auseinanderziehen. Also, so hier ein bisschen so Kabel klauen. Und die Bücher. Ey, ey, hier Massen Massenzuchthaltung. Ja, es geht doch nicht. Oh, cool. Yeah. Das spart mir doch gleich. Findet ihr das okay? Also ich finde es okay. Oh, oh, oh, sorry. Ja, das ist dein Haus. Oh, ja, ich, ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Das mache ich auch nie wieder. Oh, das ist immer noch dein Haus. Oh, sorry. Oh, sorry. Jetzt, komm, jetzt kommt der Obermarker, der haut mir voll in die. Oh. Oh mein Gott, ich blute. Nein, Spaß. Gehen die auch wieder zum Einsammeln? Ah, komm. Ha, meins, oder? Ja. Mh, ein bisschen Holz können wir auch mitnehmen gleich. Wieso laufe ich jetzt einmal drum rum? Die Kiste, die Kiste nehme ich mit. Die Treppen auch. Mann, das ist alles zum Sparen hier. Das sind die neuen Ikea-Spardörfer mit 20% Rabatt und jetzt hier noch Türen haben dann ist perfekt <lacht> ich wünsche man könnte es ach ich idiot Ha, Timber oh mein Gott das Dach das Dach besteht aus ihr wisst schon was ach, ja ich bin ich bin ein alter Geizkragen jetzt ist das hier doch schon viel geräumiger ich habe den einen neuen Gefallen getan ich Sag bloß mein Inventar ist voll ich glaube ich muss den Backpack Mod mal installieren wenn es den schon äh, ah. ich brauche das ganze Weizen gar nicht. Ich lasse mal hier ein bisschen da. Warte mal, auf was spielen wir? Ach so, ja, Hardcore. <lacht> äh, ist dann noch schlau hier drum zu stehen, oder? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich traue euch nicht. Ähm. Das Fleisch, okay. Wir haben hier Wolle, Steinstufen, die behalten wir. Ofen, ja, das behalten wir auch. Behalten wir auch Erde. Hier so. Bretter brauchen wir zu so gerade nicht. Wir haben wir so ein Stack. Die Diamanten, die lassen wir auf jeden Fall hier. Also er braucht heute schon Diamanten. Ach, ähm, die Druckplatte ist auch scheiß drauf. Zwei Treppen. Nee, komm, wir brauchen Platz. Ich versteck mich mal hier drin. Oh, sorry. Sorry, dass ich gestört habe. Nein, ich versteck mich auf dem Haus. Ich muss da sowieso hoch. Nein, es darf so nicht enden. Es darf so nicht enden. Wisst ihr was? Ich warte doch hier drin. Ich warte doch hier drin. Nein, ich warte nicht. Ich baue mir eine Bergmansch und Craft mir ein Bett. Oh Scheiße, ich dachte jetzt jetzt endet hier. This was the life. Life. Da oh, ich kann einfach nicht Englisch. Ich will dahin. This was the history of the let's player Mr. Cow 96. der of a spider and he is völlig egal, ob das Englisch beschissen ist. Zombie! Zombie! Zombie! Ha, die waren da drin! Solche Loser! Yeah, vergammeltes Fleisch, oh lecker! Äh, nein, das brauche ich nicht. Ich will kein vergammeltes Fleisch. Hab ich's wieder eingesammelt? Nö, ja, gut. Ähm, ja, so, wo wollten wir noch was plündern? Mein Bett nehme ich gleich wieder mit. Die Felder habe ich auch abgegrast. Die Häuser, ja. Das Holz von den Ecken werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil das geht ganz schnell. Und es ist wertvoll. Es gibt ganze vier Holz. Ach ja, und ich will immer noch auf das Dach von der Schmiede. Das wollte ich ja gerade eben schon, dann kam die Blöde. Oh shit! Ja, sorry für die Schäden, das tut mir sehr, sehr, sehr, sehr. Ja, geil! Oh, oh, oh! Oh yeah! Das nenne ich mal geil! Holzexpress Live! Mann, so kriegt man richtig schnell Holz zusammen mit dem Timbo-Mod, Also, auch wenn ihr dagegen seid, ich finde ihn geil! Weil ein Baum, der bleibt nicht einfach schweben, sondern der fliegt um in Teile und zerbricht meistens dann auch noch. So. Mann, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug Holz und Gravel kann man hier auch noch. Ich glaube, ich bleibe noch eine Nacht hier. Ein bisschen ausbeuten. Ich bin ein Ausbeuter halt. Ich brauche Erde. Ich brauche Erde. Knochen, das brauchen wir. Das brauchen wir. Knochen. Aber irgendwann muss ich heim und irgendwas muss ich da lassen. Ich glaube, das Leder und die sieben Fleisch lasse ich da. Äh, ich sollte mal Platz lassen für das Holz. Ich schlaues Kind. Ähm, Samen können wir wegschmeißen. Das brauchen wir auch nicht. Kreis, Flinz, Pflaster, Holz. Ah, das ist scheiße, dass ich das jetzt nicht stecken kann. Knochen brauche ich auf jeden Fall. Öfen, nein. Äh, jo, das war's dann mit der Folge. Also bis später. Bis gleich.